Weiter geht es mit den Bereichen B bis E aus dem Buch Was ist eine gute Frage? Bereich B lautet unzutreffende Annahmen über Befragte. Das heißt, in diesem Bereich gehen wir von bestimmten Verhaltensweisen oder sonstigen Voraussetzungen bei den Befragten aus, die eventuell gar nicht zutreffen. Folgendes Beispiel. Wir fragen, wie häufig nutzen Sie die Mobile Payment Funktion Ihrer Kreditkarte? Hier gehen wir gleich von zwei Dingen bezüglich der Befragten aus, die wir vorher nicht geprüft haben. Wir haben nämlich einfach die Voraussetzung angenommen, dass die Befragte eine Kreditkarte hat und dass diese Kreditkarte auch eine Mobile Payment Funktion enthält. Diese beiden Dinge müssen wir natürlich vorher strukturiert abfragen. Das könnte dann folgendermaßen aussehen. Erstens fragen wir, besitzen Sie eine Kreditkarte. Wenn das bejaht wird, fragen wir dann, ob die Kreditkarte eine Mobile Payment Funktion hat. Und wenn auch das bejaht wird, können wir dann fragen, wie häufig diese Mobile Payment Funktion denn genutzt wird. In diesem Beispiel hier ist es relativ offensichtlich, aber achten Sie auch in allen anderen Fällen darauf, dass Sie keine Dinge voraussetzen bei den Befragten, wo Sie sich nicht sicher sein können, dass diese Bedingungen auch zutreffen. Dann die Bereiche C, D und E habe ich hier zusammengefasst weil es ähnliche Bereiche abdeckt. Es geht also darum, schwierige Erinnerungsleistungen, mentale Leistungen oder Rechnungen bei den Befragten vorauszusetzen. Bereich C ist eine Erinnerungsleistung, ist schwer zu, zu erbringen. Achten Sie also bei der Frage darauf, dass der oder die Befragte sich ohne Probleme an die Dinge, die Sie dort abfragen möchten, auch erinnern kann. Beispiel, wie häufig sind Sie in den letzten zwölf Monaten Fahrrad gefahren? Die meisten Personen können da nicht so leicht eine genaue Zahl nennen, weil die Zahl relativ hoch liegt und Sie relativ häufig innerhalb eines Jahres Fahrrad fahren. Wenn es sich natürlich um Ereignisse handelt, die sehr selten in einem Jahr stattfinden, wenn Sie beispielsweise fragen würden, wie häufig waren Sie in den letzten zwölf Monaten beim Zahnarzt, dann wäre das unproblematisch. Das heißt, Sie müssen sich anhand der Häufigkeit der, des Ereignisses und vielleicht auch der Bedeutung des Ereignisses jeweils überlegen, ob Sie das in der Form abfragen können oder nicht. In diesem Fall hier könnten wir das so formulieren, dass wir abfragen, an wie vielen Tagen sind Sie denn in der letzten Woche Fahrrad gefahren und das dann eventuell dann entsprechend umrechnen. Aber Sie sehen, hier gibt es keine Patentlösung, denn wenn Sie jetzt nur eine bestimmte Woche abfragen, kann es natürlich sein, dass es sich aufgrund des Wetters oder anderer Umstände diese Woche anders dargestellt hat als andere Wochen in dem Jahr könnten aber auch nach einer typischen Woche fragen beispielsweise. Oder einer typischen Arbeitswoche zum Beispiel. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Es wird eine schwierige Berechnung oder Schätzung verlangt. Beispielsweise, wenn Sie fragen, wie viel Prozent Ihres Einkommens geben Sie für die Miete aus. Dort müssen die Befragten dann eine Berechnung durchführen, weil sie erstmal sozusagen im Kopf sich überlegen müssen, ja, wie hoch ist denn eigentlich mein Nettoeinkommen, wie hoch sind meine Mietausgaben und das Ganze dann auch noch ins Verhältnis zueinander setzen. Das klingt erstmal relativ einfach, allerdings in der Befragungssituation ist das doch für den Befragten auf jeden Fall zu viel verlangt. Und Sie sollten immer natürlich versuchen, die ähm, Berechnung für den Befragten bzw. die Frage möglichst einfach zu halten. Das heißt, wenn es möglich ist, übernehmen Sie natürlich selbst solche Berechnungen. Und in diesem Fall hier wäre das relativ einfach möglich, indem Sie einfach fragen, wie hoch die Miete des Befragten ist und wie hoch das monatliche Nettoeinkommen ist und dann können Sie später mit Ihrem Auswertungsprogramm dann eben selber die Berechnung durchführen und ersparen das hier dem Befragten. E eine mentale Leistung ist schwer zu erbringen. Hier habe ich jetzt kein Beispiel hingeschrieben, da können Sie gerne mal in dem Buch die Beispiele nachlesen. Da geht es meistens darum, dass die Fragen sich mit komplexen Themen beschäftigen, mit denen sich der oder die Befragte noch nicht auskennt und dann muss man eben erstmal sehr lange Erläuterungstexte schreiben, die dann den oder die Befragte überfordern können. Das heißt, in diesem Fall hier sollte man dann darauf achten, eben nur Fragen zu stellen, die der oder die Befragte auch beantworten kann, weil sie sich mit dem entsprechenden Thema schon etwas auskennt. Soweit zu den Bereichen B bis E.